Hallo und herzlich willkommen auf Krafter. Heute sind wir hier auf dem Server marvin.mc-play.net. Dies ist ein Command-Block-Server, der zwar auch Plugins hat, aber nur sehr wenig. Die Plugins sind halt ja, für einen Server notwendig. Zum Beispiel ein Plugin, das man slash Lobby machen kann, beziehungsweise dass man da permission drauf hat. Und ja, und halt ein Chatfilter ist noch drauf und sowas halt und was die Tablist wurde aber gewortet, dass die Tablist so bleibt. Vielleicht mache ich immer nochmal mal wurden und vielleicht wird da ja die Tablist ohne dieses Bleiben gewortet. Ge ge genau. Ähm, ja, es ist auch ein Vanilla-Anti-Cheat, auch, ist auch ein vanilla anti -Cheat drauf. Der heißt Marvin Plus und übrigens. Ja, auf dem Discord könnt ihr ja schon sehen, dass da ein Kanal ist. Da, ja. Ähm, man kann sich den auch downloaden, aber dafür muss man den Server boosten. Aber dazu kommen wir. dafür ist ein anderes Video da. Jedenfalls zeige ich euch heute den Server und erkläre euch, wie das hier so ist. Also, ähm ja wie schon wie ihr schon wisst das das da ist mit einem Permission Plugin gemacht dass man darauf Permission hat in die Lobby zu kommen aber Minispiele sind alle ohne ohne Plugins gemacht ähm, ja genau zum Beispiel wir nehmen mal was kann ich jetzt wo kann ich jetzt alleine hin genau da kann ich alleine hin zum Marvin Bild, Plus hier ja SpeedTaker, kann ja, danke abzuklären ich habe ja ohne Hex online aber egal es also, hat wohl kurz geleckt ja naja, ihr seht schon hier, dass wir gemacht. das sind nur fill Commands, macht das natürlich ohne Plugins. Wir haben hier keine Plugins für Minispiele gemacht, explizit nur halt für Permissions, Chatfilter und sowas. Und ja. Der Server. Ja, ist in der 1.12.2. Das heißt, wenn ihr da drauf kommen wollt, müsst ihr halt mit der 1.12.2 drauf kommen. Ich habe kein Via Version oder so drauf gemacht, weil. Ja, ich meine, drei Plugins, damit man mit allen Versionen drauf kommen kann, ist ja auch nicht so das Beste. Ich meine, da sind es statt sechs Plugins, sind es dann Plugins. Huch. So. Naja. Jedenfalls. Ja, achso, ihr fragt euch, warum sechs zu 9, wenn ein Plugin drauf kommt? Via Version. Ist nur, damit man mit höheren Versionen drauf kann. Ja, worauf das bringt es dann ja auch nicht. Ja, genau. Und via Backwards und via Revent ist dann deshalb mit niedrigeren Versionen drauf kann, Zum Beispiel mit der 1.8 oder oder sowas. 1.10 und 1.9 und so weiter. So. Ja, ich glaube es geht bis zu 1.7 mit den beiden Plugins. Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Aber mich ist auch nie interessiert, weil ich hier eh immer mit der 1 .12 drauf gekommen bin. Und ja, hier ist Gun Game. Ja, hier gibt es auch Gun Game und natürlich auch ohne Plugins. Ihr seht schon, bei normalen Gun Game Plugins hat man dann normalerweise ja keinen Schaufel im Inventar. Und ja, das ist nämlich hier sozusagen das nullte Level. Und ihr seht schon, ich könnte hier theoretisch Items droppen, aber hier droppen nichts, weil die Items direkt findet werden. Das ist ja bei Plugins nicht so. Bei Plugins läuft das ein bisschen anders. Genau, dann zeige ich euch aber mal. Nein, dann zeige ich euch mal den Spawn, also beziehungsweise die City. Ähm, und zwar, wie kriegt ihr Geld? Wenn ihr hier abbiegt, könnt ihr hier Jump Runs machen. Wenn ihr hier nicht abbiegt und ein bisschen weiter läuft werde ich jetzt erstmal in den Discord hier in die ganze Zeit gepinkt egal warum steht das Bondschutz die ganze Zeit Ach, ich bin nicht mehr im Spawn ja kann das jetzt endlich mal weggehen gut egal, bleibt halt da nervt ein bisschen aber egal kann ich nichts dran ändern Ach, kann ich doch, egal So, weg. Aua. So. Ja, ähm, der Antitide ist auch ein vanilla -Antitied. Vielleicht habt ihr schon mal so... Merkt, dass in mir mancher so ein antitit aufploppt. Das ist denn äh, was nicht nicht, keine Ahnung warum. Normalerweise ploppt der eigentlich nicht auf, aber... Das ist irgendwie so ein Bug von Minecraft, dass der manchmal aufploppt. So. Genau, ihr merkt es schon, hier bekommt ich die ganze Zeit Spitzhacken. Ja, das, ich werde oft gefragt, warum bekomme ich andauernd neue Spitzhacken? Das ist eine sehr oft gestellte Frage, wenn hier jemand in der Mine ist. Es hat sehr viele technische Gründe. Und zwar, ähm, ich, ich muss jetzt mal was ins Inventar holen. Und zwar, wenn es so wäre, dass das Item replaced würde im Inventar, wenn man dann da was hinlegen würde. Hoch, Item wäre weg. Genau. Deswegen bekommt ihr neue. Und wenn ihr die jetzt nach oben verschiebt, klupp, ist sie wieder unten. Wenn ihr sie in die zweiten verschiebt, hoch, wieder in der ersten genau und ähm, die ist dann immer in euren ersten freien Slot wenn ihr natürlich eure ganze Hotbar voll macht dann klappt ihr erst hier im in Inventar auf weil ich meine wo soll sie denn sonst hin genau und ich könnte auch nichts droppen das habe ich ja auch habe ich auch so gemacht dass ich nichts droppen kann man kann hier mit speziellen Tricks schon was droppen aber das ist man kann da irgendwie so hochspringen oder so dann droppen die ich habe ja keine Ahnung da habe ich mich aber nicht so mit befasst weil das ist schon ziemlich schwierig Naja und ja das hat halt technische gründe habt ihr ja jetzt schon gesehen das sieht aus das kann diamant erz abbauen ja ich bin schwer am überlegen ob ich hier Diamanterz hinzufügen soll oder nicht aber da könnt ihr euch auch nicht mit befassen das ist wenn ihr da schreibt ja es sollte hinzukommen das heißt aber nicht dass es dazu kommt, weil die diamant jetzt würde dann 100 coins wert sein und ich glaube das ist dann schon etwas wie ja ich habe ganz schön viele sachen in meiner natur wie man diese kaffee bekommt die sehr schön aus die äh, das habe ich in einem anderen video gezeigt das ist jetzt äh, oben in der infokarte verlinkt und ja also ja ich hätte schon wieder der one na naja egal so ja wir haben auch ein discord aber könnt ihr auch drauf kommen da erfahrt ihr immer da, da erfahrt ihr immer news okay gut äh, mein Deutsch ist auch schon mal wieder am Start. Da kriegt ihr immer News von e Neues auf dem Server ist oder so, dann, die haben da so einen Server News-Channel. Den könnt ihr auch folgen, dann bekommt ihr es auch auf euren Discord-Server, die Nachrichten. Oder ihr könnt da auf so einen auf so einen anderen Channel gehen, auf diesen so Haken da drauf drücken. Und dann werdet ihr auch gepinkt, wenn ihr welche Server News sind oder film server oder sowas. Naja, ähm, jedenfalls könnt ihr da auch drauf kommen. Natürlich ist es in der Videobeschreibung verlinkt. Wie kommt man noch an Geld? Außer der Mine und da hinten. Da vorne kommt man auch an Geld. Und zwar, wenn ihr diesen Parcours da schafft, beziehungsweise diesen, wie wie es so nennen, Death Run, aber das ist eigentlich gar keiner. Naja, egal. Trotzdem, irgendwie so ein Parcours halt. Und zwar, wenn ihr hier aufs richtige Schild drauf klickt, dann ist es so, dass ihr dann weiterkommt zu so also einem Jump Run. Ups. Und hier, wenn ihr den schaffen solltet den schaffe ich jetzt mal natürlich den schaffe ich jetzt natürlich so. dann kommt ihr hier, hier zu so einem quiz zum beispiel wer ist das ja wer ist denn das, das ist eine sehr gute frage so. jetzt könnt ihr hier weiter was gibt es hier und hier und hier und hier und hier und hier und hier und dann kann man hier den Knopf drücken so oh. was die hat denn da was gebaut warum fallen die autos auseinander okay ich muss gucken sind hier noch die Oh, oh, das geht gar nicht gut aus. Ah, okay, gut, das sind nur so welche Schilder. Ich dachte schon, das sind so Schilder, mit denen man den Boden auseinandernehmen kann. Der sieht komisch aus. Das Auto, wenn es ganz wäre, würde es, glaube ich, ganz gut aussehen, aber ist er leider auseinander gefallen. ja leider auseinandergefallen. Ja. Ja, hier steht halt noch ein bisschen was im Bau, das ist halt immerhin ein Vanilla und wir da also hm, hauptsächlich wenn wir da und, und das ist auch was nichts und es gibt noch eine Möglichkeit an ein Geld zu bekommen an äh, Geld zu Deutsch am Start auf jeden Fall es gibt noch mehrere Möglichkeiten an Geld zu kommen hier, jetzt ist mein Deutsch wieder am Start so äh, und zwar wenn ihr hier angelt bekommt ihr da Sachen raus und die könnt ihr dann da hinten verkaufen warte bei warte bei dem hier könnt ihr es dann verkaufen seht ihr da Fische Lachse Kugelfische und so weiter. Na ja, hier sind halt auch manche Sachen richtig viel wert, zum Beispiel wenn ihr ein Zauberbuch habt, dann habt ihr mal direkt 1000 Coins am Start. Gut, und hier sind die Bäume auch voll geschneit. Naja, hier ist der Biom, Wechsel nicht so ganz gut gelaufen. Naja, das macht die nichts aus, die Lobby. Achso, und das ist alles in einer Welt, weil Kaum ist kein Multiverse drauf, das kann ich euch beweisen. Kein Multiverse. Ja. Ja, die kann ich jetzt auch mal wieder weg machen Und ja, also, also, wir, also das ganze serverteam und wahrscheinlich auch ganz viele Spieler würden sich auch freuen, wenn du joinen wirst. Also ich hoffe, wir sehen uns bald auf dem Server. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Und ciao. Ich